Hallo ihr Lieben, es ist zum Tisch umreißen. Alles, was wir versuchen, nichts klappt. Über so unterdrückt, nichts darfst du sehen. Ihr dürft uns abonnieren, wir warten auf euch, denn wir machen was, was eigentlich verboten ist. Zumindest für YouTube.